Guten Morgen, ihr kennt ja alle meine Einstellung zum Thema Youtube und ob Du Youtuber werden solltest. Siehe dazu auch mein Video oben in den Infokarten. Wenn Du den Wunsch hast andere Menschen in Deinen Augen positiv zu beeinflussen, kann ich Dir nur empfehlen noch heute einen Youtube Kanal zu starten. Und auch sonst im Rahmen der Offenheit Deiner Persönlichkeit in Relation zu anderen ist so ein Youtube Kanal definitiv zuträglich. Also ich finde es kann gar nicht genug Youtuber geben um die Welt besser zu machen und die Menschen zusammenrücken zu lassen. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern darum wenn Du die Entscheidung getroffen hast YouTuber zu werden, was Du aus meiner Sicht tun solltest und auch was Du nicht tun solltest. Das erste bevor Du Dein erstes Video veröffentlichst ähm, ist dass Du Dir wirklich mal bewusst machen solltest warum Du diesen Kanal eröffnen möchtest, also was Du erreichen willst, willst Du Dich ja, einfach der Gesellschaft öffnen, und damit äh, deine Offenheit, äh, mit dieser Offenheit quasi deine Persönlichkeit manifestieren äh, und dich einfach nur darstellen. Äh, oder willst du äh, ja, quasi die Welt verbessern, möchtest du eine, eine Idee transportieren oder was auch immer, oder Geld verdienen, was auch immer du äh, da machen äh, willst. Äh, das solltest du dir wirklich am Anfang wirklich... Ganz, ganz bewusst machen. Am besten noch aufschreiben. Das ist dein Ziel, warum du das tust. Ganz, ganz bewusst. Vielleicht willst du auch Menschen kennenlernen mit YouTube. Das ist ja auch möglich. Ähm, ja, auf jeden Fall, das muss man ganz klar fixiert sein. Ähm, diese Einstellung, oh, ich mache einfach mal so ein Video. Das bringt Dir meistens nicht wirklich was, das ist zumindest meine Erfahrung von hunderten Kanälen äh, die ich nach den ersten Video oder Videos inaktiv werden gesehen habe. Äh, dieser erste Schritt ist wirklich ganz wichtig und ganz elementar, warum tust Du das, ganz bewusst entscheiden, weil daran wirst Du Dich auch die ganze Zeit orientieren können. Denn Youtube ist ein sehr dynamisches Konstrukt wo Energien zwischen Menschen fließen. Äh, die durchaus auch mal starke Emotionen in dir auslösen können und starke Emotionen sorgen immer dafür dass man die Orientierung tendenziell so ein bisschen verliert. Daher genau am Anfang festlegen was man erreichen möchte. und, ja, und der zweite Schritt ist dann, nachdem man das sozusagen festgestellt hat, was man erreichen will, erstmal so eine, so eine Grundoberfläche des Kanals zu generieren, so ein bisschen was ja fürs Auge. Das bedeutet, dass man oben so ein Banner ein, also ein Bild einfügt oben als Banner. Das ist wirklich wichtig, dass man da irgendwas hat, das kann irgendein Foto sein, irgendwas da ist äh, dann äh, links dann quasi die ähm, die die links quasi <lacht> links quasi die links zu Facebook Instagram oder eventuell sogar wenn ihr schöne Homepage habt oder sowas einfach ja dass man so, so bisschen halt sozusagen ja, eine Grundsubstanz hat. Ne? Äh, hat das Bild, das ist so das Gefühl, was man hat für das Video äh, oder für den Kanal und äh, ja, wo man ihn erreichen kann, so über Facebook oder sowas. Und eventuell sogar ein kleines Vorstellungsvideo, ähm, ja, wer man eigentlich ist und warum man den Kanal ins Leben gerufen hat. Alles sollte an diesem einem am Anfang festgelegten Ziel orientiert sein, denn nichts ist schlimmer wenn man etwas tut und nicht weiß warum man etwas tut oder sondern äh, dies auch nur tut weil alle anderen es tun, wie zum Beispiel einen Youtube Kanal öffnen. Äh, ja, <lacht> aber, aber im Ernst, äh, das ist eben auch die Bewusstheit zu so, der ich immer wieder animiere, macht nur die Dinge die ihr auch bewusst tun wollt und ähm, wenn ihr einen YouTube-Kanal eröffnen wollt mit einem Ziel, dann tut nur die Dinge, die diesem Ziel zuträglich sind. Und nicht einfach so die Dinge, die man so als YouTuber tut. Immer bewusst sein. Und das gilt natürlich für euren kompletten Tag. Immer nur wirklich die Dinge tun, die ihr wirklich tun wollt. Ob ihr dazu überhaupt in der Lage seid, dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht, äh, auch oben in den Infokarten. Das tolle daran ist, mit dem Gedanken, was euer Ziel ist, habt ihr quasi schon die... die Video Grundidee für euren Kanaltrailer. Trailer das ist quasi dasselbe und gestaltet diesen Kanaltrailer als dieses Vorstellungsvideo möglichst kurz und prägnant. Gerade wenn ihr jetzt mit YouTube anfangt, wenn dieses Grundgerüst, also das Erscheinungsbild des Kanals steht, dann macht ihr euer erstes Video und ladet es hoch. Einer der größten Fehler, die ich bei sehr vielen neuen YouTubern sehe, ist die, dass sie mit dem Posten eines Videos gleich das Gefühl haben, dass sie das dass alle Welt sie hören möchte und dieses Gefühl, was an sich ja noch nicht negativ ist, weil es nur für sie ist, aber dann auch nach außen transportiert. Es gibt wenig was mehr unsympathischer macht, als wenn man mit 13 Abonnenten ein Video beginnt mit Ich wurde oft gefragt oder Es kam schon häufiger der Wunsch. Auch ein Q&A macht überhaupt keinen Sinn, wenn man wenig Abonnenten hat. Da man jede Frage in den Kommentaren schnell und einfach beantworten kann. Man kann natürlich ein Themenvideo machen, ausgehend von einer Frage, aber man muss sich nicht hinstellen und die Fragen der Zuschauer beantworten, weil das kann man direkt tun. Da muss man kein extra Video dazu machen in den Habitus generiert man das Gefühl, dass man sich als etwas Besonderes sieht und distanziert sich so ein bisschen von den Zuschauern. Und letztlich sind aber die Zuschauer bei YouTube das, wo, ja, wo ihr eine Bindung haben wollt. Das ist ja das, warum ihr das macht. Ihr wollt ja ein Ziel erreichen oder ihr wollt euch von mir auch nur darstellen. Aber es muss ja Leute geben, die euch bejubeln. Das heißt, ihr, ihr wollt ja irgendwo eine Bindung haben. Und wenn ihr ja, zum Beispiel ähm, die Kommentare nicht beantwortet, und, ähm, ja, und dann in QA mit 13 Abonnenten anfängt, diese Fragen erst zu beantworten, fünf Tage später, dann, ist das, äh, ja, dann, dann nehmt ihr nicht Bindung auf. Und das ist halt extrem wichtig. Ne? Aber das ist auch alles nur meine Meinung. Ähm, wichtig ist auch, dass ihr euch darüber bewusst seid, dass durch diese Bindung, die ihr aufnimmt, oder durch diesen Kontakt mit den Menschen, den direkten Kontakt, das heißt dass ihr direkt die Kommentare beantwortet, dass ihr auch die Menschen verändert, dass ihr sie inspiriert, dass ihr sie anregt und, äh, und das viel mehr tun könnt indem ihr auch direkt auf sie eingeht und damit könnt ihr auch dann wieder was ich ja immer ich tue es ein bisschen implizieren weil es von mir ausgeht dass man mit seinem youtube auch was erreichen möchte ähm, dass dann wenn man was erreichen möchte man die welt viel stärker ändert wenn man die Menschen viel stärker ändert und die Menschen ändert man stärker indem man stärker mit ihnen interagiert. Also siehe auch dazu mein Video zum Schmetterlingseffekt auch oben in den Infocard. Nehmt Euch also wirklich die Zeit meiner Meinung nach jeden Kommentar auch direkt zu beantworten, denn ein anderer Mensch hat sich ja auch die Zeit genommen Euer Video anzuschauen. Und äh, ja auch ein Fehler den ich häufig sehe das ist äh, wenn man die Abonnentenzahl ausblendet. Entweder direkt am Anfang weil man ja noch keine Abonnenten hat oder dann wenn die Abonnentenzahl stagniert. Aber gerade wenn man noch wenig Abonnenten hat, ist es oft sogar sehr interessant, den Kanal zu abonnieren. Zum Beispiel für mich, von Anfang an dabei zu sein, zu schauen, wie der sich entwickelt. Und auch generell wollt ihr wahrscheinlich eher Zuschauer, die ernsthaft an euren Content, als an euren Themen interessiert sind, und nicht Zuschauer, die sich von den Abonnentenzahlen abschrecken oder ermutigen lassen. Also deswegen das macht überhaupt keinen Sinn. Auch wird wahrscheinlich keiner außer euch ständig die Abonnentenzahlen checken und äh, die Kanalentwicklung in irgendeiner Weise in der Bedeutung beimessen. Also zumindest am, am Anfang. Wenn es dann ihr Millionen Abonnenten, da schaut man dann wahrscheinlich schon und dann geht es ja um Star und so weiter. Aber jetzt am Anfang, wenn ihr startet, auf jeden Fall Abonnentenzahlen nicht ausblenden. Äh, ja, also lasst eure Abonnentenzahl öffentlich. Ich glaube, das ist standardmäßig eingestellt. Müsst ihr gar nichts tun. Was wichtig ist... Ähm, im ersten Video einen halbwegs sauberen Ton zu produzieren. Das Bild ist nicht ganz so wichtig, aber ein sehr schlechter Ton ist bei Youtube eigentlich ein No Go. Ich habe das selber an meinen Statistiken und deswegen sage ich das Euch meiner Videos gesehen. Videos mit schlechtem Ton werden ca. 70% weniger zu Ende geschaut wie Videos mit gutem Ton. Grafik, also das Bild ist eigentlich fast bedeutungslos, der Ton das ist entscheidend. Also Guter Ton bedeutet einfach, dass man euch gut hört. es ne? also jetzt jetzt Mikrofon sein oder sowas. Es geht nur darum, dass ihr, ja, dass ihr euch nicht draußen in den Wind stellt und man ständig den Wind pfeifen hört äh, ja, und überhaupt Probleme hat, den Worten zu folgen. Oder irgendwelche laute Musik als Hintergrundmusik laufen lasst, weil ihr das auf anderen Kanälen so gesehen habt. Also entweder direkt laufen lasst im Raum oder dann drüber legt in der Tonspur beim Produzieren. Also einfach ein klarer Ton. Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort, wo wir dann zum nächsten äh, Punkt kommen. Wenn du nicht lächeln kannst, dann kannst du auch nichts verkaufen. Und selbst wenn du nur eine Idee transportieren möchtest, so ist das im weitesten Sinne ein Verkauf. Denn du bekommst die Zeit der Zuschauer geschenkt und diese möchten dafür etwas haben. Man kann zwar auch ohne lächeln etwas verkaufen, aber bei weitem nicht so effektiv. Wenn Du aber partout nicht lächeln kannst, dann instrumentalisiere wenigstens das und nenne Deinen Kanal der böse Gnom oder so und nimm Dich da selber ein auf die Schippe und produziere da den Humor, also das Lächeln, weil komplett ohne positive Energie und Humor wird es sehr schwer etwas Positives auszulösen. Ich lasse jetzt mal irgendwelche Hater rummaulen und Verschwörungskanäle außen vor, das ist eine Clique, die, äh, ja, eine Clique sich selber runterziehender Menschen die in einem negativen Strudel der Energie so vor sich hinvegetiert. Also wenn Du da Ambitionen hast Dich in diesen äh, Gefüllten niederzulassen, ist eigentlich egal was Du machst und da ist es sogar gewollt dass du, dass du anderen Menschen die Zeit raubst damit sie sich noch schlechter fühlen und die Welt noch böser erscheint. Aber da kann ich wenig Tipps geben, das ist nicht mein Metier. Ein ganz wichtiger Tipp ist auch noch, wenn du mal nichts zu sagen hast, auch nichts sagen. Dann wirklich nichts sagen, einfach kein Video machen. Nicht auf Zwang ein Video machen, und nur mein Video zu machen. Auch hier gilt es wie so oft im Leben, weniger ist manchmal mehr. Bei sehr vielen Videos wenn ich, sie, wenn ich sie sehe, ja und heute ist wieder ähm, der Informationsdienstag oder heute ist der Rezeptefreitag oder was auch immer, wenn man sich so einen Plan irgendwie gemacht hat äh, und dann kommt irgendwas lieblos hingerotztes und du merkst das mit jeder Phase deines Körpers und äh, ja also das ist schon sehr, sehr negativ als Zuschauer. Äh, dann ist natürlich auch die Frage wie bekommen wir eigentlich die ersten Abonnenten. Ne? Youtube Videos zu machen sind das eine, aber müssen ja auch irgendwie Abonnenten kommen. Wenn man bereits irgendwie im Internet in einer Community ist oder auf Facebook präsent ist äh und da Freunde hat, dann sollte man erstmal über diese Kanäle alle Online-Bekanntschaften darüber informieren. Das ist die Grundbasis. Äh, ja, die kann bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger sein. Bei mir waren es sogar am Anfang so 40 Menschen, die ich quasi aus dem Stand dazu bewegen konnte, mich zu abonnieren. Und das ist der zweitgrößte Faktor, dass man unter anderen YouTube-Videos fortlaufend hochqualitativ kommentiert. So, dass die Zuschauer anderer Kanäle ja auch auf einen aufmerksam werden, dass er überhaupt da ist. Ne? Ihr macht ja eure Videos, aber man muss ja auch irgendwie von euch Kenntnis nehmen. Und wenn ihr dann wirklich. Es muss nicht viel sein, ihr müsst nicht auf allen Kanälen immer äh, wie, kommentieren, wie sie bilden, äh, sondern wirklich hochqualitativ, ein paar Kanäle raus, wo ihr das macht, dass ihr da wirklich hochqualitativ kommentiert. Und bei der Kommentierung hilft natürlich, wenn ihr auch einen prägnanten Kanalnamen habt und auch ein markantes Profilbild, was ja dann erscheint bei eurem, äh, ja, Profil, äh, bei eurem, bei eurem Kommentar. Vermeidet es unbedingt aus Respekt auch von dem anderen Kanalbetreiber euren Kanal irgendwie direkt zu erwähnen oder Videos, die ihr eventuell zum Thema auf eurem Kanal gepostet habt. Also sowas wie oh ja interessantes Thema und dazu habe ich ja vorige Woche auch ein, Thema, äh, auch ein Video gemacht oder sowas. Seid einfach nur in der Rolle des interessierten Zuschauers und idealerweise, so habe ich das auch immer seid ihr tatsächlich auch interessiert, ne? Denn äh, zum einen also ganz wichtig erstmal auch eure Lebensqualität, Wenn ihr nur kommentiert, um Abonnenten zu generieren für euren Kanal, dann ist das schon ein bisschen Arbeit und dann äh, weiß ich nicht, ob das ob das so ideal ist. Also ich habe das wirklich nur dann gemacht, damit ich auch wirklich ein, wenn mich irgendwas interessiert hat, und ich habe das Glück, dass mich sehr viel interessiert und ich dadurch auch sehr viel kommentieren kann. Aber wenn Euch was nicht wirklich interessiert, dann lasst es da einfach. Dann kommentiert lieber gar nicht und, und äh, weil das ist immer wichtig, dass ihr euch wirklich die Dinge tut, die ihr wirklich Liebt und die ihr wirklich auch gerne machen möchtet. Ne? Das ist ganz wichtig. Und äh, ganz interessant natürlich Kanäle die Überschneidung mit Eurem Kanal haben. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt Nazi seid, dann macht es total Sinn auch bei anderen Nazis äh, zu posten und zu sagen Hier Heil Hitler, ich bin bei Euch auch mit dabei. Und genauso ist das mit Veganern oder was äh, Verschwörungstheorie. Immer dort in dem Segment äh, ist es besonders produktiv äh, ja, zu posten, zu kommentieren wo ihr auch, wo die Zuschauer ja, ähnlich ticken. Und gerade am Anfang sind auch gemeinsame Aktionen mit anderen Youtubern wichtig, zum einen um andere Youtuber kennenzulernen und sich auszutauschen und umeinander helfen zu können und zum anderen auch äh, ja, direkt in einer Aktion die Zuschauer ähm, ja, des einen Kanals auch mal äh, die anderen Kanäle vorzustellen, die auch thematisch verwandt sind. Ich persönlich äh, ja, kann auch nur äh, noch den abschließenden Tipp geben, mit, mit wirklich mit Freude und möglichst ohne Erwartung daran zu gehen, ein Ziel vor Augen zu haben, äh, was man erreichen möchte, äh, seine Zeit auch dafür einzusetzen und äh, dann in gewissen Zeitabständen auch zu schauen, ob dieses Ziel einem selber immer noch wichtig ist und äh, inwieweit du das Ziel auch noch im Fokus hast auf deinem YouTube-Kanal oder ob sich das Ziel geändert hat oder ob sich das Ziel nicht geändert hast du dich aber geändert hast ne? dann immer immer wieder aufpassen immer wieder bewusst werden das ist sowieso ein Kernthema meines Kanals immer wieder bewusst werden was man tut und warum man es tut ne? Ähm, eine Sache ist auch noch, ähm, die ich äh, selber auch in letzter Zeit immer vermehrt äh, da ein bisschen ein Augenmerk drauf gerichtet habe. Wenn ihr ein Video produziert, dann äh, nehmt euch auch die Zeit, den Kanalnamen, äh, die Infobox und auch äh, diese äh, Wörter, die ihr eingeben könnt, wo gesucht werden kann, Text nennt sich das, glaube ich, äh, dass ihr die wirklich äh, ja, auch gut ausfüllt, weil... Da werdet ihr gefunden. Ne? Und das ist ja genau das, das Thema häufigerweise. Ne? Man macht Videos, aber man wird nicht gefunden. Und ja, und das ist halt einfach, das ist schade. Es kostet 5 bis 10 Minuten, da wirklich so, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und, und die Wörter einzufügen. Äh, ja, aber na, viele machen das trotzdem nicht. Ne? Also, da noch ein Tipp. Von mir. Also das wäre das, was ich sozusagen beim Start eines YouTube-Kanals mit euch auf den Weg geben konnte, äh, würde. Das wollte ich einfach mal in dem Video festhalten, weil ich dann zum Beispiel eben auch dieses Video einfach mal wieder verlinken kann für diejenigen, die einfach anfangen mit YouTube und ich sage, hey, klickt da einfach mal das Video äh, und dann weißt du, was ich davon halte. Ne? Ich bin ja selber eigentlich auch immer noch relativ recht frisch bei YouTube in meinen, weiß ich nicht, 15, 16 Monaten, wo ich jetzt hier bin. Und vielleicht findet ihr, dass man auf ganz andere Dinge achten solltet. Ne? Jeder hat ja so eine andere Sichtweise. Ich bin da total gespannt auf eure Kommentare. Was würdet ihr äh, neuen YouTubern ja empfehlen? Was wäre euer goldener Tipp? Das würde mich interessieren. Und vielleicht ist da der eine oder andere Tipp auch für mich noch dabei. Also dann macht's gut, euer Christian. Tschüss.